Ab einer gewissen Rundenzeit ist es gar nicht mehr so einfach, große Verbesserungsschritte oder große Sekundenschritte in den Rundenzeiten mit dem Motorrad auf der Rennstrecke zu machen. Wohingegen es am Anfang relativ einfach ist, große Steps von 2, drei, vier, vielleicht sogar fünf Sekunden von dem einen auf dem anderen Event oder vom einen auf dem anderen Jahr zu machen. Wenn man aber mal so eine gewisse Rundenzeit-Benchmark erreicht hat oder sein eigenes Level erreicht hat, wo man dann schon mehrere Monate, Jahre oder mehrere Events einfach drinnen stecken bleibt, dann ist die Verbesserung, wenn überhaupt, sehr gering. Manchmal kann man sich aber auch gar nicht mehr verbessern oder kommt auch nicht mehr dahin, wo man mal war, so auf eine Sekunde oder so. Heute in dem Video erkläre ich euch mal, wie ich das gemacht habe, selbst in zügigeren Rundenzeiten noch schneller zu werden und vor allem auch konstanter zu werden. Bleibt dran! Wer mich kennt, der weiß, dass ich verdammt viel Motorradrennstrecke fahre, aber er weiß auch vermutlich, dass ich mit meinen Rundenzeiten ziemlich angestanden bin. Das heißt, ich habe an manchen Rennstrecken marginale Verbesserungen gemacht und an manchen gar nicht mehr. Ähm, war zwar ein hohes Level von den Zeiten, aber es ging halt einfach nicht mehr schneller. Ähm, da war auch so dieser Kosten-Nutzen-Faktor im Sinne von, wie viel mehr muss ich an Risiko investieren, um noch ein, zwei Sekunden schneller zu werden und ist es das wert? So, das ist so die die dahinterliegende Idee, die da steht. Ne? Also ab einem gewissen, wo man übers Limit drüber geht, wird es halt auch richtig gefährlich, wohingegen ich bei meinen persönlichen Bestzeiten so vielleicht auch so ein bisschen so eine Komfortzone habe und auch relativ selten stürze. Eigentlich so gut wie fast kann ich. Äh, ähm, aber man ist trotzdem irgendwie auf dem, ne, man hat irgendwie das Ziel, trotzdem besser zu werden und schneller zu werden. Und wenn ich eins wusste, dann war das zum einen, dass mein Kopf, mein Auge, mein Gefühl theoretisch eine schnellere Geschwindigkeit zugelassen hätte, aber mein Körper es nicht. Das heißt im Sinne von, mein Kopf war schneller wie mein Körper. Umso schneller man mit dem Motorrad wird, desto mehr Kräfte herrschen im Motorrad, desto, desto anstrengender wird das Ganze. Ne? Also desto höher sind die Kurveneingangsgeschwindigkeiten, uh, umso höher sind die die Fliehkräfte in den Scheitelpunkten, desto stärker musst du beschleunigen, hast mehr mit Wheelies zu kämpfen, schon ra raus aus den Kurven in Schräglage. Das, das kostet alles irrsinnig viel Kraft. Und um aber den Kopf in einen gewissen Geschwindigkeitsrhythmus zu bringen, muss man an seinem eigenen Level auch mehr mehrere Runden am Stück fahren, um diesen Rhythmus zu kriegen. Und erst bei einem gewissen Rhythmus kann man auch das wirklich Maximale an Rundenzeiten, was der Kopf letztendlich vom Auge her hergibt, rausholen. Und das kannst du aber nicht, wenn dein Körper, bevor das der Kopf in einem Rhythmus ist, eigentlich schon kapituliert. Sprich, du kannst nicht mehr. Du kriegst dicke Arme, du deine Kondition lässt es nicht zu, du bist eigentlich am Arsch. Und denkst dir nur, wie soll ich jetzt diesen Turn überhaupt noch fertig fahren oder ich nehme halt also einfach zwei, drei Sekunden raus, dann kann ich dann ewig fahren. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Naja, geht auch, ist eine, Sicherheits-, eine Sicherheitsvorkehrung, die durchaus sehr gut funktioniert. Allerdings, es macht dich nicht schneller. Das heißt, du wirst eigentlich nur schneller, wenn du in der Lage bist, 10, 12 Runden am Stück abzuspulen. Und dabei immer tendenziell schneller wirst. Und das ist, das ist extrem schwierig. Und das Problem hatte ich. Ich konnte zwar rausgehen, konnte in der zweiten gezeiteten Runde meine Bestzeit fahren und dann wurde es eigentlich nur noch langsamer oder ich muss reinfahren, weil ich konnte nicht mehr. Man muss dazu also sagen, hey, okay, die Rundenzeiten waren jetzt nicht schlecht. Ich bin, ich bin bestimmt immer nicht so, nicht so schlecht unterwegs gewesen. Aber ich wusste, dass vom Kopf her theoretisch mehr möglich war und habe versucht zu analysieren, warum kann ich nicht schneller fahren, warum bremse ich nicht später, warum gehe ich nicht früher ans Gas, wieso fahre ich nicht noch ein bisschen mehr Kurvenspeed, warum lasse ich nicht noch ein bisschen schneller reinlaufen. Und wenn ich das so Revue passiert habe, dann habe ich immer festgestellt, okay, das war letztendlich immer, weil ich mit mir selbst eigentlich nicht klar kam. Also ab einem gewissen Speed-Level war ich eigentlich körperlich am Ende. Und mir dachte mir so, ah, hoffentlich ist das bald vorbei. Ich konnte das gar nicht genießen so und das lag zum hauptsächlichen Grund, weil ich halt 10 Kilo zu viel auf den Rippen hatte so letztes Jahr Corona das das war alles nicht so ganz toll die Nerven und so weiter dann dann hast du viel genug, hast du viel Bier gesoffen ne, um überhaupt schlafen zu können muss man auch ganz klar zu sagen man hat so keine Perspektive gehabt man hat nicht gewusst wo muss man überhaupt ne, wo wo geht es überhaupt hin was was ist die was muss man machen keine Ahnung und da bin ich eigentlich so ein bisschen so ein Loch reingefallen auch so ein bisschen nervlich bedenkt sage ich mal und ähm, Aber ich sage mal, Anfang dieses Jahres, also Anfang 2021, habe ich der ganzen Sache so ein bisschen, ähm, habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss damit, ich muss jetzt, ich muss hier was machen, ich muss hier was machen und habe dann rigoros angefangen, an äh, meine Ernährung anzupassen, habe rigoros angefangen, keinen Alkohol mehr zu trinken, ganz, ganz selten Bierchen, ähm, aber so das typische Feierabendbier weggelassen ne? ähm, und ähm, habe versucht, wenig Zucker zu essen, äh, einfach weniger Kohlenhydrate. habe mich so ein bisschen nicht nicht eingeschränkt, aber ich habe so ein bisschen aufgepasst, was ich zu mir nehme. Also nicht nicht alles zu jeder Zeit und so, weil's eh egal ist, sondern einfach so ein bisschen, äh, muss das jetzt sein oder trinke ich doch lieber einfach nur das Wasser? Das hat schon mal viel Überwindung gekostet. Das ist nicht ganz einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so dieser Planer nach was Süßem am Abend vom Fernseher, der ist immer noch da und manchmal ähm, kann ich widerstehen und manchmal auch nicht. Aber im Großen und Ganzen kann ich gut widerstehen. So das war das Eine und das Andere war, ähm, dass ich in der Lage sein musste tatsächlich meine meine konditionelle meine Fitness wieder anzuheben. Und ich konnte mich erinnern, im Jahre 2018 war ich sehr fit. Da habe ich meine ähm, Alpenüberquerung gemacht, bin ich zu Fuß von Oberstdorf nach Meran gegangen und, und bin viel Rennrad gefahren, habe auch so einen kleinen Marathon schon mitgefahren gehabt und war sehr fit und konnte mich erinnern, dass ich damals in Misano war, ähm, im Sommer bei 40 Grad und konnte sehr viele Runden in meinem Rundenzeitniveau abspulen und dachte mir, da warst du eigentlich richtig fit, aber das ist so ein schleichender Prozess und du wirst immer unfitter und dir fällt das gar nicht so richtig auf. Aber wenn ich mich da so zurückerinnert habe, wusste ich, okay, da warst du richtig fit. Und deswegen hat mich das motiviert, einfach wieder anfangen, anzufangen, richtig, richtig viel Sport zu machen und dabei habe ich mich auf zwei Sachen beschränkt, eigentlich auf eineinhalb. Das heißt, ich bin eigentlich nur Fahrrad gefahren. Das war eigentlich alles, was ich gemacht habe, so richtig. Ähm, und, aber das sehr viel. Also wirklich angefangen von zweimal die Woche eine Stunde bis drei, bis letztendlich dreimal die Woche drei Stunden oder so. Also wirklich sehr, sehr viel gefahren. Mittlerweile schaffe ich so in der Woche 150 bis vielleicht noch mal 200 Kilometer, je nachdem, ähm, wie viel Zeit das ich habe. Aber ich nehme mir die Zeit dann schon raus, auch wenn ich sie eigentlich nicht habe. Auch wenn ich sage, ich habe jetzt eigentlich hier keine Zeit, aber das ist eine Prioritätssache. Ich sehe dann als, als sehr wichtig und sage, okay, das ist für meine Gesundheit, das ist für meinen Sport, wiederum auch so ein bisschen für meinen Job. Das ist ja mein Job hier. Ähm, von dem her war es extrem effektiv. Und das Schöne dabei ist, du merkst innerhalb von kürzester Zeit, ab vier, fünf Wochen, merkst du einen Fortschritt auf dem Motorrad. Du stellst auf einmal fest, ja, es ist warm, es ist anstrengend, aber es ist okay. Also es ist nicht so, dass du sagst, ich kann nicht mehr, sondern, ne? Und dann motiviert dich, das weiterzumachen. Und irgendwann kommst du in einen Bereich, wo du wirklich in der Lage bist, deine Rundenzeitniveau kontinuierlich über 20 Runden hinweg beim Langstreckenrennen meinetwegen sogar abzurufen. Ohne dabei zu sagen, ich kann nicht mehr. Sondern zu sagen, ah, noch ein bisschen später. Noch ein bisschen früher ins Gas. Und dabei immer noch einen kühlen Kopf zu bewahren, ohne dass dein Puls irgendwo bei 180 ist, sondern der Puls ist halt dann gefühlt bei 130, 140. Und das war enorm effektiv, auch wenn es irrsinnig anstrengend war. Ich bin so viel Fahrrad gefahren. Boah, ich dachte mir, ich habe mich auch wirklich, wirklich penetriert. Ich bin Berge gefahren, ich bin bin, obwohl ich nicht mehr konnte, weitergefahren, noch länger, noch härtere Berge und, und, und, und mir hat richtiges richtig das Gewicht runtergezogen. Ich habe insgesamt 14,5 Kilo abgenommen seit Januar 2021. Wir haben jetzt Ende, schon wieder Ende August 2021, also innerhalb acht, neun Monaten, das gemacht. Aber ich habe nichts zusätzlich irgendwie Präparate oder so. Ja, ich habe mal so einen Recovery Shake wirklich für die langen Strecken gekauft, wenn ich dann mal drei, vier Stunden Berge gefahren bin. Recovery Shake für Muskulatur zum Aufbau. Okay, that's all. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe keine, keine zusätzlichen, Wasser. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser, Wasser, Wasser. Kein Bier, Wasser. Für Niederbayer sehr schwierig, wohlgemerkt. So, und das war der eine, eine Part, der mich wirklich um einiges konstanter, schneller und so wiederum auch sicherer gemacht hat. Und ich merke, dass das Interesse da gegenüber von der Community relativ gering ist, weil sie sagen, der äh, das Foto wieder äh, Fahrrad auf Instagram. Das ist, äh, ja. ja, ich weiß, das ist auch lästig. Mir ist das auch lästig. Das Problem ist nur, das ist so wichtig für unseren Sport. Weil das ist ein Tuning, das nichts kostet. Jeder hat ein Fahrrad. Das ist völlig egal, in welchem Fahrrad du fährst. Und es kostet Nichts außer zwei, drei, vielleicht vier Stunden pro Woche und theoretisch, ja Leute, die hat man. Da gibt es keine Ausrede dafür. Die hat man. Das ist eine, nur eine Prioritätssache. Und dieses Tuning ist so günstig, dass du so ein effektives Tuning dabei kriegst. Ne? Jede Fahrwerkeinstellung, jeder Reifen, jedes Tune-up am Motorrad kostet hundertfach so viel wie Sportere. Und es, es bringt einen so viel weiter. Auch wenn du denkst, du bist körperlich fit mach es trotzdem es bringt dich auf ein nächstes Level ich schwör's dir das ist enorm aber du musst es durchziehen einmal die Woche bringt relativ wenig vielleicht du musst schon zweimal äh, die Woche eineinhalb Stunden oder eine Stunde zumindest losgehen anfangen und dann kontinuierlich steigern das ist einfach wichtig nimmst es wirklich ernst da könntest du wirklich extrem viel damit erreichen so der zweite part was mich schneller gemacht hat wir waren also ich habe ja mit der Fahrwerksgeschichte angefangen habe mich viel damit ähm, auseinandergesetzt, wie das Fahrwerk in welchen Fahrbereichen stehen muss, damit es sich gut anfühlt, damit es Grip hat, damit es Stabilität hat, Bremsstabilität, damit es hat, damit es schöne Wechselkurven macht. Also das ist ja alles immer ein Kompromiss. Und die, diese Auseinandersetzung damit hat mir eigentlich schon gezeigt, dass ich in der Lage bin, mit dieser Auseinandersetzung äh, das Motorrad auf ein auf nächstes nächste Level in Kombination mit meinem Fahrstil zu bringen. Es ist ja immer abhängig davon, wer ist es drauf. Es muss ja für den anderen nicht passen, nur weil es für mich passt. Aber ich bin in der Lage mittlerweile das Motorrad viel besser abzustimmen, weil ich sage, ah, da habe ich das und das Problem, da brauche ich das und das. Und bin mittlerweile auch in einem fahrwerk -Setup, wo ich vor einem Jahr nicht damit gefahren wäre. Mittlerweile fahre ich mit mit äh, 10,75er Federn an der Vorderachse. Das hätte ich vor einem Jahr nicht gemacht, weil ich nicht wusste, was ich das brauche. Aber ich brauche das, weil ich einen sehr hohen Kurveneingangspeed habe und sehr viel, sehr stark die Gabel komprimiere und dadurch immer ein Grippproblem hatte auf der Hinterachse, weil das Motorrad immer vorn zu sehr drin hang und hinten wenig Load auf den Reifen bekam beim ans Gas gehen. Ähm, nur so nebenbei aus technischer Sicht. Also da habe ich sehr, sehr viel, sehr viel gemacht. Und wir waren jetzt da auch unterwegs mit dem 50 zusammen, haben sein Motorrad abgestimmt. Wir waren drei Tage in Misano, wir waren drei Tage in Rijeka. Ich habe zum einen das Fahrwerkservice und Dataservice für den 50 gemacht, für den Test und bin zusätzlich selber gefahren und habe quasi alles, was an Entwicklung beim 50 mit rein geflossen ist, auch bei mir mitentwickelt und gegengespielt mehr oder weniger und dabei einfach dieses neue Level erreicht, wo ich sage, okay, ich kann in Rieka jetzt 30 tief fahren und das mehrfach. Und nicht nur einmal eine 30 hoch und, und nie wieder geschafft, so nach dem Motto, und reingekommen mit so einem Unterarm, sondern wirklich 30er Zeiten, so einfach konstant 30er Zeiten und auch mal eine 30-3 dazu hauen und sagen, boah, hm, wenn alles passt, dann hoffen wir mal, dass die 29 auch noch kommt. Aber einfach dieses, dieses Next Level auf diesem hohen Niveau, das ist das hohe Niveau auf diesen für einen Hobbyfahrer schnellen Rundenzeiten, sind einfach äh, sechs Zehntel zwischen zwischen äh, 303 und 309. Das ist eine Welt in Rijeka, weil die Strecke so kurz ist. Ne? Umso umso kürzer die Strecke, desto, desto mehr ist eine Dreiviertelsekunde wert. Ähm, und das ist das ist eine andere Welt, das zu fahren. Das ist wirklich so. Also kann man kann man wirklich so sagen. Und das in Kombination hat mich letztendlich dazu gebracht, dass ich jetzt einfach mein Level konstanter und sicherer und auch noch ein bisschen schneller abliefern kann und ähm, da bin ich sehr happy drüber und das motiviert natürlich auch weiterzumachen, na, man hat und wieder so Rückfälle, dass man sagt, okay, heute ist mal so ein bisschen so ein Cheat-Tag, heute esse ich mal alles Mögliche, aber so diese diese diese grundlegende Pace soll wirklich sein, hey, ich achte ein bisschen drauf, ähm, weil die Frage war vor kurzem vor jemandem, hey, wie soll ich mich kurz vor dem Event mit der Ernährung umstellen und dann habe ich gesagt, na naja, vorm Event mit der Ernährung umstellen, macht keinen Sinn. Du musst eigentlich, die, Wenn, wenn dir das Motorrad Motorradrennsteckenfahren wichtig ist, dann musst du deine Ernährung allgemein umstellen. Es kommt davon, wie schlecht du vorher gegessen hast oder getrunken hast oder Sport gemacht hast. Aber wenn du halt so ne, darauf nicht viel Wert gelegt hast oder dich nicht angepasst hast auf das Ganze, dann, dann musst du schon dich umstellen. Weil ja was man halt so isst, ist halt nicht immer nicht optimal. Und ja. Also am besten viel Zucker weglassen, Kaffee kein Zucker rein und so Sachen, Süßigkeiten ein bisschen weg und einfach viel Gemüse, viel Salat, Fleisch esse ich dazu gerne und ähm, einfach Kohlenhydrate so ein bisschen <lacht> ein Step Back machen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet ein besseren Motorradfahrer. Ähm, ganz automatisch, weil ihr euch viel besser bewegen könnt, das Gefühl ist anders, ihr könnt euch besser neben das Motorrad hängen, ihr könnt euch verbiegen, ihr könnt es nochmal nachpushen, äh, auch wenn das Mobil dann nochmal rutscht, ihr habt viel bessere K Körperkontrolle, das ist alles, alles fühlt sich besser an und und ihr werdet es einfach schneller und sicherer und besser und ja, und deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen, äh, macht es nach, versucht es nachzumachen, äh, markiert mich auch gerne in Instagram unter folgenden Hashtag, wenn ihr da Sagt okay, jetzt gehe ich den Grams an die an die Gurgel und versuche deswegen besser und schneller zu werden. Holt euch ein Fahrrad, wenn es keins habt, geht's raus. Das Wetter ist scheißegal, es gibt gute Klamotten dafür, auch wenn es mal nur 3 Grad hat. Das weiß ich, weil ich habe im Januar angefangen mit. Also ähm, gibts doch gerne einen Daumen hoch für dieses Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wünsche euch viel Spaß bei eurem Training. Bis dahin und Ciao.